Und weiter geht's mit der Abschlussprüfung aus dem Jahr 2020, Themenbereich Trigonometrie. Von weg, versucht doch, die Aufgaben selbst zu lösen. Drückt auf Pause. Die Abschlussprüfung hat zwei Seiten. Das hier ist Seite 1 und hier ist die Seite 2. Wir lösen es gleich im Anschluss gemeinsam. So, weiterhin, wir arbeiten mit dieser Merkhilfe. Die nur teilt sich in Trigonometrie an rechtwinkligen Dreiecken. Und in Trigonometrie an allgemeinen Dreiecken. Das sollte ich immer ein bisschen im Kopf haben. Also wenn ich irgendwo einen rechten Winkel habe, dann sind wir wahrscheinlich eher in dem Bereich. Falls wir keinen rechten Winkel haben, dann sind wir in diesem Bereich. Okay, los geht's mit der Abschlussprüfung aus dem Jahr 2020. Da geht es darum, dass Simon und Theresa in eine neue Kletterhalle gehen möchten und die testen. Und sie finden vor Ort eine Kletterwand, die ist hier abgebildet. Und wir haben jede Menge Maßangaben gegeben, vielleicht gleich wichtig von weg. Die Seiten ED und die Seiten CB, die sind parallel zueinander. Woher weiß ich das? Naja, das steht in der Angabe rechts unten drin. Also diese Info, die wird irgendwann noch wichtig. Gut, in Teilaufgabe 1 sollen wir berechnen, wie weit Theresa vom Punkt A entfernt ist. Okay, also Theresa, die lässt sich ähm, abseilen und zwar von Punkt, ne erstmal, Entschuldigung, sie klettert von Punkt A zu Punkt E und von dort zeilt sie sich senkrecht, auch diese Info ist wichtig, zum Punkt F ab. Und der Punkt E befindet sich 8,5 Meter über dem Hallenboden. Okay, also wir sind irgendwo in diesem Bereich hier drin. Und was man jetzt erkennen muss, was aber nicht direkt eingezeichnet ist, EF hat einen rechten Winkel, weil es steht ja senkrecht. Also hier unten drin haben wir einen rechten Winkel. Und aus dem Grund befinden wir uns in einem rechtwinkligen Dreieck und genau, dann überlegen wir doch mal, wie wir diese Strecke FA bestimmen können. Die Strecke AE ist uns bekannt, die steht in der Angabe drin, sind 8,86 Meter. Die Strecke EF ist bekannt, das sind ja diese 8,50 Meter, die sich Theresa über dem Boden befindet. Und wir suchen die Strecke FA. Wir wissen außerdem, es ist ein rechter Winkel, und wenn ihr zwei Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck kennt und ihr sucht die dritte, dann brauchen wir den Satz des Pythagoras. Der lautet allgemein Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist die Hypotenuse zum Quadrat. Wir müssen also rausfinden im Dreieck AEF, wo sind meine Katheten, wo ist meine Hypotenuse. Die Hypotenuse ist immer die längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck und sie liegt außerdem gegenüber vom rechten Winkel. Also AE ist die Hypotenuse. In Formelschreibweise würde das dann so ausschauen, wir setzen da konkrete Zahlenwerte ein, für EF die 8,5, für AE die 8,86 dann müssen wir diese Gleichung jetzt nach AF auflösen, aus dem Grund bringe ich erstmal diese 8,5 hoch 2 auf die andere Seite so und dann brauchen wir nicht AF Quadrat, sondern wir wollen AF haben also müssen wir von diesem Wert die Wurzel ziehen, das machen wir einmal kurz gemeinsam kann ich hier einfach alles vollständig in den Taschenrechner eintippen. so Und dann drücke ich noch auf SD, dann habe ich das als Dezimalzahl gerundet, sind es dann 2,5 Meter. Und damit habt ihr die erste Teilaufgabe schon gelöst. Dann geht es weiter mit Aufgabe 3.2. Simon klettert zum Aufwärmen die Übungsstrecke von A nach C, also diese Strecke. Und wir sollen die Strecke, die Länge dieser Strecke berechnen. Also wir sind in dem Dreieck ABC. Das ist ein allgemeines Dreieck, kein rechtwinkliges Dreieck. Und hier sind mir bekannt die Strecken AB, ist hier gegeben in der Angabe. Und die Strecke von B nach C, auch das in der Angabe gegeben. Außerdem kenne ich den Winkel Beta. So, und wenn ich in einem Dreieck zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel kenne, dann löse ich das über den sogenannten Kosinussatz. Also, zeige ich das mal ein bisschen größer. Wie ist der Kosinussatz zu lesen? Der ist ja hier aufgebaut. Zum Beispiel, dieser Teil ist so zu verstehen, wenn ich die Seite Streckenlänge A suche, dann brauche ich dafür einmal die Seite B, ich brauche die Seite C und ich brauche außerdem den eingeschlossenen Winkel, in dem Fall ist es der Winkel Alpha. Und so funktioniert der Kosinussatz auch, wenn ich die Seite B oder die Seite C bestimmen möchte. Also ich brauche immer zwei Seiten und einen eingeschlossenen Winkel. Bei uns in der Aufgabe funktioniert es dann also wie folgt. Wir kennen die beiden Strecken AB und BC, den eingeschlossenen Winkel Beta. Also nutzen wir den Kosinussatz. Allgemein in Formelschreibweise würde das so ausschauen: AC Quadrat ist AB Quadrat plus BC Quadrat und so weiter. Wir setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. Also AB in der Angabe bekannt, BC in der Angabe bekannt, Beta auch. Dann ist es wieder ein Job für unseren Taschenrechner. Das können wir nämlich in einem Stück da einfach eintippen. Und das liefert uns das dann das Ergebnis, wie groß AC² ist, nämlich 26,33. Und davon muss ich jetzt noch die Wurzel ziehen und dann bin ich bei meinem Ergebnis 5,13 Meter. Wenn bei euch im Taschenrechner jetzt was anderes rauskam, dann solltet ihr euren Taschenrechner einmal zurücksetzen.